Ja Leute, das was ihr seht, ist das, was ich kaufe oder gekauft habe. Was mir gerade gesagt hat. Dass ich das nicht gekauft habe. Ja, ich habe nur diesen 5 Abteil, diesen fünfteiligen Adapter gekauft. Und ich habe gestern ein Paket gekriegt durch den Postboten. Und habe mich gewundert, weil ich habe nur dieses komische Teil hier gekriegt. Aber auch bei mir, in der Beschreibung steht hier was anderes drin. Da steht nämlich auch drin, dass hier der 5-Adapter dabei ist. Und der Programmer, Leute, sowas nenne ich hier komplette Abzucke. Aha. So. Und da ich schon richtig sauer bin, werde ich euch noch was zeigen. Also das hier ist Al ihr könnt hier lesen. AliExpress. Kauft nicht bei AliExpress. Weil ich hatte mich drüber gewundert. Mit Programmer. Wow! Ja? Also es ist Abzocke. Aber naja, die Herren aus Japan und China und Amerika können sich das gerne mal angucken. Weil für Adapter zahle ich garantiert keine 24 Euro. wenn ich die bei mir vorne ecke Im Elektronikladen. Für fünf Euro, geh ich. <lacht> <lacht> Für die Leute, die sowas ähm, beruflich brauchen, schon mal die schlechteste Nachricht der Welt. Macht euch auf eine 80.000 Euro Strafkarton. gefasst. Denn die darf ich nämlich zahlen. Yay, Weil ich brauche die Chance, mich beruflich. Aber da ich jetzt das nicht mehr machen kann... Weil ich das Teil ja nicht gekriegt habe, sondern nur einen Schraufen Schrott gekriegt habe. Wo übrigens auch noch die Hälfte davon fehlt. Wenn Sie es mal so abgebildet hätten und offen und ehrlich wären und sagen, ja, die haben da Scheiße gebaut. Nein, haben sie. Sagen sie ja nicht. Sie machen einfach nur die Schüsse. Ah. Ich möchte mein Geld zurück. Ich explodiere sonst. Definitiv. Wie gut, dass ich bei der Firma nicht anfangen werde. Ich hatte ja bei... Discord etwas angedeutet. und so geht das auch jetzt weiter. Ihr habt ja auch viel nichts mehr von mir gehört, nichts mehr gesehen. Äh. Ups. Das hat auch seine Gründe, weil wie ich immer noch am überlegen bin, wie es mit meinen Kanälen weitergeht. Also Es wird wahrscheinlich weitergehen, aber nicht mehr unter diesen Mottos. Das hier ist ein Aufreg-Video. Hier wird man abgezockt bei AliExpress. Und das ist leider das Traurige. Ich muss dazu sagen, die tolle Werbung von für AliExpress lohnt gar nicht mehr. Also, na? und da steht drauf mit Programmern und nicht nur diese fünf Clips. So. Und wenn ich den Programmer nicht habe, ja, dann nützen mir auch die 5 Clips nichts. Also es ist es Abzocke, Leute. Und somit. Nur Abzocke. Also. Ich wollte ja eigentlich ein Video machen, wo ich zeige, wie ich ein Boot, ein richtiges Segelboot, der hat eine, ähm, einen kaputten Chip drin, äh, den wollte ich eigentlich, was heißt kaputt, der ist nicht kaputt. Das Navigationssystem von diesem Boot funktioniert noch nicht so, wie es funktionieren soll. <lacht> Sagen wir es mal so. Und da fehlt ein Teil eines Programms. Und ich wollte mir das Hauptprogramm von diesem Chip, was also... Äh, dieser Chip da drin hat, runterziehen und, ja, das kann ich wohl jetzt vergessen. Weil, ähm, der Universalprogrammer ist ja nicht dabei gewesen. Es waren ja nur die fünf Adapter, die sie gekauft haben. Nein, habe ich nämlich nicht. Was steht denn da, was ich da blau markiert habe? Meine Herren, da steht was von, oh, Universalprogrammer plus 14 Teile. Das steht da. Universalprogramm plus 14. Hm? Das ist das, was ich gekauft habe. Plus 14. Nicht die Adapter. No adapts. Programma mit 14! Aber Sie können sich ja gerne das Video angucken. Und vor allen Dingen ist das nicht mal vollständig. Also, ich fasse zusammen. Mein kauft. 24 Euro und 89 Cent. Fünf Scheißadapter, mit denen man sich den Arsch abwischen kann, die nicht mal vollständig sind. Das nenne ich dicke Abzocke. Und stehen tut das für ein Universalprogrammer plus 14 Teile, den man ja gekauft hat. Ich frage mich jetzt, wo mein Universalprogramm ist. Und Leute, ich bin mittlerweile sauer. Ich habe fast einen Monat drauf gewartet. Ich habe nicht nur die fünf Teile gekauft. Ich weiß, was ich hier kaufe. Ich ziehe mir jedes Mal hier diese Rechnung runter. Das ziehe ich mir immer runter. Damit ich auch weiß, was ich kaufe. Zeige euch noch was. Ihr Experten, die ja so super schlau sind. Ich gehe jetzt da drauf. Die kosten nämlich 25 Euro mittlerweile. Aber das ist ja scheißegal. Das fehlt sowieso. Dieses Teil fehlt auch. Ja, und wo ist mein Programmer? Hm, lass mich mal überlegen. Weil, das hier ist nämlich der Text von dem, was davor, was ich davor geklickt hatte. Nämlich mit diesem Programmer. Oh, Scheiße! Ich kann es nicht mal einzeln markieren. Hier, ich glaube ja nicht. Mach mal so Ja, man kann die Scheiße ja nicht einzeln markieren, ey. Und genau der steht nämlich oben mit drin. Und wenn ihr gelesen habt, was da oben steht. Oh. Da steht. Universalprogrammer. Testerclips, die habe ich aber nicht gekauft. Sechsteilig. Habe ich auch nicht gekauft. Ich habe nämlich hups das gekauft. Oh, fuck you. And the coffee this would become and the this will this bala pala. Ho, ho, ho, ho. Verarscht mal weiter, eure Leute. Das habe ich gekauft. Mit diesem Programm hier. Ho. Hups! Was für ein Scheiß, ne? Hier steht nämlich Update vom und nicht, dass das hier nur die einzelnen Teile sind. Weil hier steht nämlich auch der E-Programmer unterstützt. Ich muss mal einen Cut machen, sonst rege ich mich gleich noch mehr auf. So, ich bin jetzt wieder da. So, ich habe das Set jetzt gefunden. Jetzt kostet es plötzlich 34 Euro. Angeblich sei da ja auch der Adapter dabei. So, wie es ja vorhin stand. Was steht da noch bei USB-Programm? Seht ihr das Bild hier? Das hatte ich. Und das ist alles dabei? Wow. Da ist sogar der Programmierer dabei. Oh. Nein, kauft es nicht. Ihr kauft nur diese Teile hier, die hier unten zu sehen sind. So, und bei mir stand Programmierer ist mit enthalten. Das heißt also, ich habe den Programmer dabei. Weil ich habe nur nach diesem Programmer geguckt. Ich habe mich nur nach diesem Gerät geguckt. Noch mal einen Cut machen, so da bin ich jetzt wieder nach dem kurzen Cut hier. Also, Leute, wie ihr seht oder gesehen habt, weil ich jetzt die Seite geschlossen habe. Ja, das war jetzt super. Also, ne, ich habe das gekauft. Hier steht es auch noch mal drin. Ne? So, das habe ich gekauft. Ich mache das jetzt nochmal nach oben. So, das habe ich gekauft. Das war das Letzte, was ihr gesehen habt. Und das habe ich bekommen. So. Ähm, das ist nicht das, was ich gekauft habe, sondern ich habe dieses hier oben gekauft. Das bedeutet, ich habe den universal Broker gekauft. Plus 14 Adapter, plus Tester. Und das ist das Update von. Das Update von, könnt ihr nämlich direkt mal wegschmeißen. Und der unterstützt nämlich genau die e die ich brauche und die er gehört, mit im Lieferumfang rein. So, es wurde aber jetzt... Von meiner Seite aus alles gesagt. Also ich finde, dass das hier, was hier steht, eine Verarschung ist. Und das hier oben ist das, was ich gekauft habe. Weil das Update von, das könnt ihr hier vergessen. Aber das ist das, was ich gekauft habe. Genau dieses Teil habe ich gekauft. Bedeutet... Ich muss runter gehen. Ich glaube runter, runter, runter, runter. Bedeutet eigentlich, ich habe mir ein Programm bestellt. Um jetzt nur mal kurz zu zeigen, das ist das, was ich gekauft habe. Mit Programmer. Das ist der Programm hier unten. Also dieser weiße Kasten... Weil dieses Bild hatte ich und das ist das, was ich gekauft habe. Genau das und nichts anderes. Und nein, es wurde mir was ganz anderes geliefert und gesagt, ich habe was ganz anderes gekauft und das stimmt nicht. Und deshalb ist das Betrug. Weil ihr habt nur diese Pins gekriegt und das ist der große Betrug. Weil angeblich sei der Programmer nicht enthalten. Ihr habt aber draufgeklickt, weil der Programmer da zu sehen ist. Weil ihr den Programmer haben wollt. Und nicht das, äh, was hier unten steht, jetzt hier nur diese Teile hier. So. Die kriegt ihr nämlich nur. Und der Programmer sei angeblich nicht enthalten. So, und hier steht nämlich drin, dass der Programmer mit enthalten ist. Ja? Auch hier die Sachen sind alle mit enthalten. Und hier unten steht dann plötzlich drin, wenn man ganz runter scrollt, hier unten steht dann drin, Programmer ist nicht im Produkt enthalten. Das ist dann ein Betrug. Und genau so ist es jetzt. Es ist eine Betrugsseite. Also kauft da nichts. So. Weil... Das steht drin. Das hat man gekauft. Und nur den Schwachsinn hat man bekommen. Und genau das ist das Verkehrte. Weil den Schwachsinn habe ich gar nicht bestellt. Weil dann dürfte dieses hier nicht dabei stehen. Weil das steht bei solchen Dingen nicht dabei. Und vor allen Dingen die Kosten 10 Euro und nicht 24 Euro. Auch ein Unterschied. Also, die Teile kriegt er schon von 10er hinterher geschmissen, aber den Programmer nicht, und deshalb hatte ich das gekauft. So, und das ist das, was ich bestellt habe und das möchte ich haben. Weil hier steht nämlich nicht, dass der Programmer irgendwas kann. Irgendwelche ICs oh, oh, äh, unterstützt oder sowas. Das steht hier gar nicht drin. Und bei mir steht ja, dass der Programmer die und die ICs unterstützt. Also möchte ich auch den Programmer dazu haben. So. Weil ich habe den Programmer mitgekauft. Und da habe ich nämlich extra für geguckt, dass ich den Programmer kriege. ja. Und bei mir steht ja drin, dass der Programmer alleine schon die Sachen unterstützt. Und nicht nur, dass ich da diese Module kriege. So, und das ist die Frechheit. Ich habe hier nur diese Module gekriegt und hier steht das auch nochmal drin. Plus Programmer plus 14 Adapter. Steht hier ganz fett bei mir drauf und ich habe nicht diese anderen Teile gekauft. So. Steht hier ganz fett drin. Ich habe nicht diese fünf Teile gekauft und nicht mal das sind fünf Teile, das sind nur vier. Weil die Hälfte fehlt ja. Aber auf die Hälfte kann ich scheißen. Ich will den Programmer haben und ich will diese 14 Adapter haben. Das ist das, was ich bezahlt habe. Und alles andere interessiert mich nicht. Der Programmer ist mit dabei, den habe ich gekauft. Und es war auch das Bild zu sehen, bevor sich das hier umgeändert hat in dieses Bild. Weil das war vorher ein ganz anderer Preis. Und auch ganz woanders drin. Und das habe ich bestellt. Mit Programmer. Und das bedeutet, hier wird man verarscht. So. Und das ist der Programmer, den ich bestellt habe. So. Und der kam... 24, 95. Und wenn ich jetzt runter scroll, steht hier was mit: Können Sie nicht verwenden. Und wenn ich jetzt hier runter scroll, das heißt für mich, der Programmer ist dabei. Und hier steht jetzt wieder nur ein Produkt. So, das heißt, die ganze Sache hier ist Verarschung. Das sind nur die Bilder hier. Und das Ding habe ich bestellt. Das war bei mir zu sehen, genau dieses Bild. Das war bei mir zu sehen. Und das heißt, da ist der Programm dabei. So. Und bei mir stand nicht, dass der Programmer nicht im Produkt enthalten ist. Bei mir stand mit Programmer dabei. So Leute, und jetzt bin ich erstmal raus.